Herzlich Willkommen auf unserer heutigen Präsentation für ECWIT Online Shop System. Wir benutzen dieses System seit vielen Jahren. Es ist sehr einfach zu bedienen, hat die Möglichkeit sich mit vielen Online Kanälen zu verbinden. Bei diesen Geschichten sind wir natürlich gerne an ihrer Seite und machen den Support und die Einrichtung. Starten Sie einfach erstmal kostenlos. Die kostenlose Version ist übrigens dauerhaft mit 10 Artikeln. Ja. Und äh, wenn Sie später wachsen, können Sie upgraden und dann in den sozialen Kanälen just in time Ihren Online-Shop immer auf dem neuesten Stand halten. Ich würde vorschlagen, Sie buchen bei uns einfach mal eine kostenlose Beratung. Und dann werden Sie feststellen, wie wunderbar und einfach dieses System ist. Und von den Kosten her ist es auch sehr sympathisch. Also worauf warten Sie noch? Starten Sie jetzt, rufen Sie uns an und wir können Ihnen sehr schnell den Shop einrichten und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.